Das DKE-Commitment 2030 ist unser zentrales Instrument für die inhaltliche Arbeit der DKE in den kommenden Jahren. Wir werden mit der DKE einen wesentlichen Beitrag leisten, dass unsere Gesellschaft klimaneutral wird. Und das erreichen wir nur durch eine vernetzte All-Electric-Society. Als neuer Präsident der DKE werde ich mich für eine starke elektrotechnische und informationstechnische Normung in Deutschland einsetzen. Damit stärken wir den Wirtschaftsstandort Deutschland und setzen die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre auf diesem Gebiet fort. Zu dieser erfolgreichen inhaltlichen Arbeit gehört der regelmäßige Austausch von Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Politik und Forschung. Mit dem DKE Innovation Campus steht uns allen eine hervorragende Plattform für diesen Austausch von Positionen und Perspektiven zur Verfügung. Ich lade Sie herzlich ein, nehmen Sie persönlich teil am DKE Innovation Campus 2023. Sie können die Veranstaltung wie gewohnt im Stream verfolgen oder Sie kommen nach Hanau. Dann freue ich mich ganz besonders auf ein persönliches Kennenlernen.